Ja Leute, was soll ich sagen? Dieses Video ist ziemlich schwer anzufangen, würde ich sagen, oder? Ja, irgendwie schon. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, es geht unserem heftigen Beef. <lacht> wir haben. Ja. ja fangen wir fangen erstmal ganz objektiv an. Also ich würde sagen, das ist ein Aufklärungsvideo. Wir fangen erstmal ganz objektiv an. Äh, ja, was haben wir gemacht? Wir haben einige Formate zusammen gemacht schon, ne? Ja. Wir haben äh, Sealed Only, wir haben äh, die Vierer-Duelle, wir haben so viel, äh, keine Ahnung, ich kann nicht alles aufzählen. Genau, und wir haben uns auch schon öfter getroffen, sogar in Real Life, man glaubt es kaum. Ja, <lacht> äh, ähm, ja und es ist immer sehr cool gewesen und wir sehen uns ja auch demnächst wieder, ne? Gamescom. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. <lacht> <lacht> genau, äh, wichtiger ja. Punkt. Äh, ja, und was man noch erwähnen sollte äh, für die Leute. Äh, ja, es ist zwar nicht so mega offiziell auf deinem und meinem Kanal, aber wir haben unter anderem zusammen, also nicht nur alleine, aber einen Podcast gestartet. Tatsächlich, ja. Äh, von dem hoffentlich bald die nächste Folge dann auch. Genau. Und dann, das wird ein bisschen verzögert. Genau, richtig. Die kommt dann entweder bei dir oder bei mir. Wir wissen noch gar nicht genau, ne? Nee, noch wissen wir es nicht, aber... Ähm. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben schon immer viele Videos zusammen gemacht. Äh, ja, und dann weiß nicht, so aus dem Nichts so ein Video ist schon ein bisschen weird, oder? Ja, also für die von euch, die vielleicht äh, absolut hinter Mond leben und äh, nicht mitbekommen <lacht> haben, was in den letzten Tagen passiert ist, äh, Maurice hat äh, hier auf seinem Kanal ein äh, Ansagevideo <lacht> gegen mich äh, veröffentlicht, welches äh, offensichtlich äh, mit der absoluten Kindergartenpunkten gespickt war ähm, und welches natürlich nicht ernst gemeint gewesen ist. <lacht> ja, Das aber, Problem ist, ja. Ja, sag euch, sag euch das Problem. Das, das, das, das Problem ist, dass äh, viele es aber ernst genommen haben und äh, wir hatten ehrlich gesagt ein bisschen äh, damit gerechnet, dass es offensichtlich wäre, aufgrund der ganzen Sachen, die wir halt schon zusammen gemacht haben und so weiter und dass wir uns ja echt gut verstehen äh, und auch. Aufgrund dessen, wie ihr uns als Zuschauer vielleicht auch einschätzt, ähm, dass das klar ist, dass das halt nicht echt ist, dass wir uns nicht wirklich streiten, aber das ist leider ein bisschen anders gelaufen und jetzt sind wir halt hier. Ja, genau. Aber man muss auch sagen, als wir ähm, die Videos gemacht haben, äh, da haben wir schon so gesagt, ja, also wir können das jetzt nicht mit nur Humor verpacken. Dann glaubt das, also dann ist das ja komplett äh, unrealistisch so. Wenn wir ja. jetzt sagen, du bist blöd, also weiß ich nicht. Ja, es wir war haben sch schon versucht, es ein bisschen ernster zu machen, aber wir haben eigentlich schon gedacht, dass ersichtlich wäre, dass das, was wir in unseren Videos jetzt verpackt haben, nicht ernst ist. Genau, ähm, ja. Da gab es halt auch, sage ich mal, so Hinweise drauf, ne, wo man halt hätte denken können, okay, das war jetzt... <lacht> Ja, einfach eher so Spaß, ne? Ja, da kommen wir gleich noch zu. Äh, ja. wir haben auf jeden Fall auch uns lange Gedanken darüber gemacht, wie wir diese Videos gestalten, denn ja, Leute, das war schon lange vorhin abgeklärt. Äh, wir haben uns ja. gefragt, wie macht man das, haben halt entschieden, uns ein bisschen ernster zu machen. Und ja, wir kannten unsere Videos gegenseitig schon ja schon. Also es ist jetzt nicht einfach das Video von äh, Schattenspieler online gekommen und ich war so, oh mein Gott, <lacht> sondern ich wusste, dass das passiert. Er wusste, dass mein Video online kommen wird. Ähm, genau. Also, ja. Was, was haben wir uns dabei denn überhaupt gedacht? Ja. Also, also ja. Äh, möchtest du sagen, oder? Ja, ich meine, ey, es ist bald Gamescom. gesagt. <lacht> und, ähm, ja, da kann man natürlich ein Duell aufnehmen. Äh, so gegeneinander. Haben wir ja auch schon oft gemacht, wie gesagt. Ähm, und einfach nur ein Duell machen, kann man machen. Aber irgendwie hatten wir gedacht, wir machen es ein bisschen spannender, oder? Ja. Äh, weil man hatte ja quasi diesen äh, Cliffhanger von dem Vierer-Duell. Da hatten äh, viele Leute gesagt: Hey, guck mal, das mit Redmaster ist nicht richtig abgelaufen. Genau. Und äh, das war jetzt quasi so unser, äh, ja, also das, das, das war unsere Story, ja, dass das bei dem Vierer-Duell mit Dreadmaster so abgelaufen ist und dass Maurice ja eigentlich noch hätte gewinnen können, wenn er den Effekt halt in dem Moment vernünftig gelesen äh, hätte. Ja. Gelesen hätte. <lacht> äh, und wir haben uns dann dazu entschieden, quasi auf äh, diesem kleinen Missplay, die ja. Story für unser nächstes Duell aufzubauen und äh, wir dachten halt, wenn wir das jetzt einfach irgendwie so daher sagen, dann nimmt das eh keiner ernst, also dass, <lacht> dass wir uns über so eine Sache streiten, ich glaube, das müssen wir halt schon ein bisschen ernster darstellen, ansonsten checkt eh jeder, das ist halt Ja, ist halt wirklich so, vor allen Dingen wir haben schon diverse Duelle gemacht und wir haben beide da schon so hart gemisplayt drin ja. <lacht> also, also dass wir uns darüber wirklich aufregen würden, ja. ist halt ja, also genau. das wird nicht passieren. Und letzten Endes sollte halt einfach ein finales Duell kommen. Und das war's dann. Spannung vorbei, halt Unterhaltung einfach so, ne? Ja. Wir hätten es dann natürlich auch bei dem Duell äh, ja. aufgelöst, ne? Dass, dass wir uns nicht ernsthaft <lacht> streiten, sondern dass es halt einfach nur jetzt zu dem Duell geführt hat und dann. Ne, das, was auch definitiv noch kommen wird auf der Gamescom, ist ja jetzt in den nächsten Tagen. Genau. Ähm, aber wir haben einfach nicht erwartet, dass es solch ernste Dimensionen annimmt, weil äh, die Reaktion schon sehr ernsthaft gewesen ist und ich glaube, ein Großteil der Leute nicht verstanden hat, dass das halt alles irgendwie so ein Spaß gewesen ist. Also Teil der Story für unser nächstes Duell. Viele haben es auch verstanden. Ja, genau. Also, also, ja, Viele haben muss man geschrieben. Auch sagen. Und deswegen kommt auch noch dieses Video. Wir wollten halt bis eigentlich halt äh, zum Duell warten, aber äh, da das viele jetzt so ernst genommen haben und auf der Gamescom ja auch Leute sein werden, die dann denken, yo, das ist real. Und wir sitzen da zusammen, essen, trinken, <lacht> lachen und die denken sich, hä, warte mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Ähm, ja, das wäre ein bisschen komisch gewesen und deswegen wollten wir lieber jetzt äh, euch darüber aufklären als dass irgendwie noch mehr äh, Ernsthaftigkeit reinkommt als eigentlich nötig. Denn eigentlich sollte daraus einfach nur ein lustiges Duell werden. Und wir wollten das Ganze mit einer etwas pikanten Story einleiten. Genau. Ist ein bisschen, ist ein bisschen schief gegangen. <lacht> Aber wo muss das sagen, also wie gesagt, es äh, sind auch Hinweise, wie zum Beispiel, ich meine, wenn man wirklich Beef mit jemandem hat und äh, wenn man äh, äh, denkt, oh, der will einen schaden, ja, was schlägst du dann vor, hm? Was schlägst du vor? Dass wir das in einem Duell klären. <lacht> und der Gewinner hat recht. Der Gewinner hat recht. Ja, deswegen habe ich das äh, am Ende von meinem Antwortvideo dann auch so gesagt, ähm, weil ich dann dachte, okay, so an dem Punkt muss dann auch irgendwo jeder verstehen, okay. Ja, und bei. würde ja keiner einem ernsthaften Streit sagen, so komm, wir klären das in einem Duell. Ja, ist halt äh. wirklich so. Anime-like pur, ey, auf jeden Fall. Und bei mir auch, es ja. hat ein paar auch geschrieben in Kommentaren bei mir so, ja, warum kommt das Video denn erst vier Wochen später als eigentlich dieses Vierer-Duell? Also stimmt, wenn man sich wirklich aufregt, hätte eigentlich direkt danach Tag 1 ein Video kommen müssen, ne? Ähm, ja. ja, wie gesagt? Das gesamte Video war halt irgendwie so willkürlich und random und das haben auch sehr viele geschrieben und alleine daran hätte man eigentlich erkennen können, dass das Genau, halt aber es war halt zeitlich extra so gesetzt, weil wir wollten das thematisch so machen, mein Video dein Video, dann halt nochmal ein Video von mir, wo ich sage, ey, Ort und Zeit, Gamescom und dann Gamescom Duell und dann passt das. Deswegen dieser Zeitraum, es war alles halt gepasst. So, also eigentlich hättet ihr jetzt statt diesem Video quasi ein Video von Maurice gesehen, ja. wo er sagt, okay, ich nehme die Challenge an, auf der Gamescom, duellieren wir uns. So. Genau, richtig. Das, das wäre die Story gewesen so. Ja, plot twist <lacht> <lacht> Ja. Ja, aber ich, ich sag mal, es gibt eine Sache, ne, äh, äh, wo man sagen kann, eine weise Person hat mal gesagt, äh, es kommt nicht an, wie du sendest, sondern einfach wie es ankommt. Und ich glaube, da müssen wir uns vielleicht ein bisschen eingestehen. Hätte man vielleicht einen Disclaimer ja. irgendwo reinpacken sollen? In der Infobox. Ja. Endcut. Weiß ich nicht. Also ja, also vielleicht, also ich, ich kann es mir nur so erklären, dass für uns, für die ja klar ist, dass das offensichtlich einfach ein Joke ist, für, für uns erschien es einfach nicht so drastisch, nicht so ernst wie ja. für euch als Zuschauer, die das Ganze jetzt so, ich sag mal, von außen betrachtet haben. Und äh, vielleicht hätten wir da wirklich noch ein bisschen mehr so in die ja, Ironie-Richtung gehen sollen. <lacht> Aber irgendwie kam das für uns halt nicht so ernst rüber, wie es letztendlich auf euch gewirkt hat. Ja. Und ähm, beim nächsten Mal, falls wir das jemals noch mal so tun sollten, ich denke dich, aber dann muss man das auf jeden Fall irgendwie deutlicher machen. Und es ähm, ja, tut, tut uns auf jeden Fall leid, wenn es da ja. Leute gab, die das viel zu ernst genommen haben. Wir wollten jetzt niemanden damit irgendwie kränken genau. oder sonst was, sondern das sollte letztendlich einfach nur Unterhaltung für euch werden. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Ironischerweise, ich hatte mit Julio mal drüber geredet, so. er meinte so, lass mal Beef machen, also auf Unterhaltung, ne? So, auf Unterhaltung angelehnt, dann habe ich gesagt, ey, mal ganz ehrlich, wir sind so dicke, wir machen so viel zusammen, wir sind immer auf Events zusammen, das glaubt doch kein Mensch. Niemand wird glauben, dass man Beef macht. Ähm, ja. Und jetzt haben es alle geglaubt. <lacht> Ja, Mann. Ich, ich meine vor allen Dingen, äh, ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie alle zwei Tage mit irgendeinem anderen YouTuber zusammenarbeitest oder so. Also, du arbeitest ja auch nicht mit so vielen und wir halt schon. Und dann, we weiß nicht, ist, ist halt äh, komisch. Ähm, ja. Ja. Ja. Äh, ist ja genau das Gleiche. Naja. Aber was sollen wir sagen? Äh, für alle, die sich gefreut haben, endlich Beef. Nein, es gibt keinen Beef und es gab da auch nie einen. Wobei es halt für euch echt gewirkt hat und das wahrscheinlich dann trotzdem unterhaltsam gewesen ist. <lacht> aber nein, kein echter Beef. Genau, aber du schuldest mir etwas. Und zwar, du hast gesagt, du willst ein Duell und du kriegst Exakt. ein Duell. <lacht> <Exakt>. <lacht> und zwar, ich nehme die Herausforderung an und äh, ja, ich würde sagen. Gamescom ist, ich glaube ich, Zeit und äh, Ort, ne? Definitiv. Ich meine, äh, das Duell steht auf jeden Fall weiterhin. Ja, definitiv. Werden wir machen und wird dann auch kommen. Wie gesagt, wie schon andere Duelle. Äh, weil wir haben echt eine Menge Spaß zusammen, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann würde ich sagen, war das von uns. Wir wünschen euch dann immer noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer viel Spaß beim verlieren!